Unklar ist die Lage von Sudanesen, die beispielsweise für die Deutsche Botschaft arbeiten. Man sei in Kontakt und unterstütze sie, auch indem man sie weiter bezahle, sagt die Außenministerin. Aber sie seien keiner speziellen Verfolgung ausgesetzt. Daher sei die Situation anders als etwa in Afghanistan. Russland hat turnusgemäß den Vorsitz im UN-Sicherheitsrat übernommen. Deshalb leitete der russische Außenminister Lavrov die heutige Sitzung, obwohl sein Land von vielen westlichen Staaten mit Sanktionen belegt ist, wegen des Angriffskrieges gegen die Ukraine. Dass Lavrov dabei die UN-Charta zum Thema machte, stieß auf Entrüstung, weil die Invasion selbst als Verstoß gegen die UN-Charta gesehen wird. Ausgerechnet internationale Zusammenarbeit. Allein, dass der russische Außenminister Lavrov dieses Thema auf die Tagesordnung setzt, empfinden die westlichen Staaten als Provokation. Russland verstoße mit seinem Angriffskrieg in der Ukraine gegen die Grundregeln der UN. In diesem kleinen Buch steht das in klarer Sprache. Während wir hier sitzen, geht diese Aggression weiter. Während wir hier sitzen, töten und verletzen russische Streitkräfte weiterhin Zivilisten. Während wir hier sitzen, zerstören russische Streitkräfte die kritische Infrastruktur der Ukraine. Die Ukraine-Frage könne nicht losgelöst von der geopolitischen Entwicklung gesehen werden, verteidigt Lavrov das Vorgehen Moskaus. Die NATO habe die Sicherheit Russlands über Jahre bedroht. Hier geht es nicht nur um die Ukraine, es geht darum, wie die internationalen Beziehungen künftig gestaltet werden, ob wir einen soliden Konsens erreichen, bei dem alle Interessen berücksichtigt werden, oder ob die Vormachtstellung Washingtons aggressiv und sprunghaft vorangetrieben wird. Demonstrative Einigkeit der Europäer Ihre Botschaft Russland müsse seine Truppen sofort und bedingungslos abziehen. Russland versucht, sich als Verteidiger der UN-Charta und des Multilateralismus darzustellen. Nichts kann weiter von der Wahrheit entfernt sein. Es ist zynisch. Konfrontation statt Kooperation. In dieser umstrittenen Sitzung des Sicherheitsrats kommen sich die beiden Seiten nicht näher. Zur Stunde trifft Lavrov UN-Generalsekretär Guterres, um über das Weizenabkommen zu verhandeln. Ob es dort zu einer Einigung kommt? Ist unklar. Für die westlichen Staaten ist es ein diplomatischer Drahtseilakt. Einerseits wollen sie verhindern, dass Russland die Weltbühne nutzt, um unwidersprochen Falschinformationen über den Krieg gegen die Ukraine zu verbreiten. Andererseits wollen sie den Sicherheitsrat nicht boykottieren, Gesprächskanäle offen halten. Doch Friedensgespräche sind nicht in Sicht.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 Vor der Küste Tunesiens sind mehr als 30 Leichen eingespült worden. Unter den Toten sind auch zwei Kinder. Das gab die Nationalgarde bekannt. Bei den Opfern handelt es sich mutmaßlich um Schutzsuchende aus Ländern südlich der Sahara, die nach Europa fliehen wollten. Zurzeit machen sich wieder viele Migranten auf den gefährlichen Weg über das Mittelmeer. Ihre Boote sind oft nicht seetauglich.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 Die 245.000 Teilnehmer an der nicht-repräsentativen Studie benoteten insgesamt mehr als 1.100 Städte mit Blick auf ihre Infrastruktur. Unter den Großstädten kam Bremen erneut auf Platz 1. Der Sonderpreis für den ländlichen Raum ging nach Wettringen, Der 8.000 Einwohnerort in Nordrhein-Westfalen bekam eine Bestnote. Unterwegs mit dem Bürgermeister von Wettringen, auf dem Rad natürlich. Hier sind die Radwege besonders breit und die Entfernungen kurz. An Knotenpunkten hat das Rad immer Vorrang, auch dank Fahrradbrücken. Und moderne Straßenlaternen werden beim Vorbeiradeln besonders hell. Viele kurze Radwegeverbindungen, darüber hinaus haben wir Radwegeverbindungen zu allen Nachbarorten. Wir haben im Nahrungsgebiet zwei neue Projekte, dort werden Radwege angelegt. Mit Schnellwegen für Radpendler ist die kleine Gemeinde im Münsterland sehr gut erreichbar und holt nicht nur deswegen die beste Note deutschlandweit. Bei den großen Metropolen liegt Bremen vor Frankfurt am Main und vor Hannover, bei den Städten bis 500.000 Einwohner Münster vor Karlsruhe und Freiburg im Breisgau. In den Städten sehen wir, dass dort insbesondere breite Radfahrstreifen geschaffen wurden. Zweieinhalb, drei Meter breit dürfen die gerne sein. Und äh, da wird eben halt auch so ein durchgängiges Fahren mehr ermöglicht, über längere Strecken. Und wir müssen eben auch schauen, dass wir ähm, die Radfahrer an der Kreuzung nicht vergessen. Denn die größte Kritik der Radfahrer bleibt, das mangelnde Sicherheitsgefühl zu schmale Radwege und dort keine Kontrolle von Fallsparkern. Der Bund setzt auf Fortbildung für Verkehrsplaner. Bei der Förderung dürfen wir uns aber nicht nur auf die finanzielle Förderung beschränken, sondern wir müssen auch dafür sorgen, dass vor Ort die Kompetenzen aufgebaut werden können, um mit Fachkräften die notwendigen Planungen voranzutreiben. Beim Umbau gibt es laut ADFC kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Denn die Mehrheit der Radfahrerinnen und Radfahrer hält den Straßenverkehr in Deutschland noch immer nicht für sicher. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 25. April. Ein Tief, das von der Nordsee nach Skandinavien zieht, sorgt für kühles und wechselhaftes Aprilwetter. Der teilweise kräftige Regen im Norden zieht heute Nacht nach Dänemark ab. Im Süden breitet sich dagegen neuer Regen aus. Der zieht sich im Laufe des Tages zusammen mit einzelnen Gewittern Richtung Alpen zurück. Sonst teils Sonne, teils Wolken und manche kräftige Schauer hier und da mit Graupel. In höheren Lagen ist auch Schnee dabei. Im Norden Schleswig-Holstein sind Sturmböen möglich. Heute Nacht 7 bis 3. Im Bergland teilweise nahe 0 Grad. Dort sowie im Nordwesten morgen einstellige Werte sonst 10 bis 13 Grad. Auch am Mittwoch wechselhaft, im Norden windig, an der Ostsee stürmische Böen. Am Donnerstag etwas freundlicher und wärmer, aber am Freitag gibt's wieder verbreitet kräftige Regengüsse mit teilweise stürmischen Böen. In den Tagesthemen um 22.15 Uhr spricht Ingo Zamperoni mit einer aus dem Sudan evakuierten Deutschen darüber, ob es in dem Land einen Ausweg aus der Gewalt geben kann. Und er schaut darauf, was sich in Bangladesch getan hat, zehn Jahre nach dem verheerenden Einsturz der Textilfabrik Rana Plaza. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.